Rotzenjogt, das damalige Skandalstück Peter Turinis, erfuhr eine spannende Neuauflage in Retz. Der Autor, der im Weinviertel lebt, war persönlich bei der Premiere anwesend und voll des Lobes. 1967 haben Sie das Stück geschrieben, 1971 ist es uraufgeführt worden. Wie ist das eigentlich, wenn Sie Ihr Kind, sozusagen Ihr erstes Erfolgskind, immer wieder treffen? Ich weiß gar nicht, wie oft Sie das schon in einer Premiere erlebt haben. Ich habe es vielleicht 20 oder 30 Mal gesehen. Es gibt auch ein paar Verfilmungen davon. Und inzwischen gibt es vom Haderer gezeichnet sogar eine Comicfassung davon. Aber das heute hier, diese Produktion, war eine wirkliche Überraschung, eine kleine Welturaufführung. Denn in all den sehr verschiedenen Inszenierungen in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten gab es nie eine Besetzung mit zwei älteren Menschen. Und dass es auch funktioniert, dieses Stück das erstens damals von einem Jugendlichen geschrieben wurde, nämlich von mir, für Jugendliche. In meinem Stück sollen die ungefähr 20 bis 25 sein. Dass das auch funktioniert, über sozusagen die Altersgrenzen hinweg, das war die eigentliche Überraschung dieses Abends. ist letzten Endes der Regie, aber im Wesentlichen den Schauspielern und ihr Mut zu verdanken. Du noch gar nicht. <lacht> noch nie eine liebende Hand auf der Brust gehob? <lacht> Schau dir, das da ist ein Rotz! Da ist wirklich ein Rotz. Ist das jetzt? <lacht> Was machst du denn da? Und so hast du das Viecher. Zeigst du das rote Feuerjahr? Den hat's erwischt! Amen! Das ist noch einer! Oh. Na doch, doch schon! Scheiße, Tannin! Hey. Kommst du mir vor wie der Stuart Granger? Ja? Na, der Schuhhänd, der. der Freund von Winnetou! Nee, nee, nee. Ich komme aus der Komödie, aber auch, ich liebe auch das Ernste. Aber in dem Fall war es wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung, weil es auch sehr äh, körperlich wird in dem Ganzen, weil es eine ganz andere Sprache ist. Also, es ist nicht meine Sprache sozusagen, es ist sehr ja tiefer äh, tiefe Slang. Aber es war eben, ja, ich wollte die Herausforderung und ich bin sehr froh, dass es offensichtlich geglückt ist. Peter Torini hat sich sehr begeistert gerade über Sie geäußert. Was halten Sie von so einer Kritik? Ja, ich bin überglücklich darüber <lacht> natürlich. Selber kann man sie nicht beurteilen und wenn, dann, wenn man solche, so ein Feedback bekommt, das ist eigentlich das Schönste, was einem als Schauspielerin passieren kann. Noch dazu von einem Autor, vom Autor selbst, weil die ja berechtigterweise sehr kritisch. Das Ganze ansehen, es ist ja Ihr Werk und das soll ja dann auch in Ihrem Sinne auf die Bühne gebracht werden. Und wenn das gelingt, dann ist das schon eine besondere Freude. Ich soll schießen? Ja, das geht so, schon gut. Ich habe noch nie einen Lehmack mehr, mehr in Hand gehabt. Komm, ich zeigt er das? Den Brigel, steck's gegen die Schulter. So, ja. <lacht> Umlauf, laufen, Finger laufst, zu. Wie ist das der Lauf. zu. Du doch <lacht> <Schies. lacht> Habe Lieber Gott, sei Seele gnädig. Wie sind Sie eigentlich äh, drauf gekommen, dieses Stück jetzt wieder sozusagen auszugraben? Nein, ich habe es nicht ausgegraben, es wurde an mich herangetragen. Das war das Erste und ich habe es einmal gelesen und war sofort äh, Feuer und Flamme dafür, weil ich es für sehr viel weniger alt halte, als es tatsächlich in Zahlen ist. Also es ist wahnsinnig aktuell und es ist einem klar, wenn man es liest, das erste Mal. Ah, Rechter. Das wäre mal mit einem Staubsauger die Peter mehr mm -hmm. ausgeschlossen. So. Und jetzt ist auch eine syrische Fassung davon erschienen bzw. wird es gespielt. Also diese Aktualität, wenn man die Fernsehbilder sieht von Syrien, ist eigentlich erschreckend. Ja, das Interessante ist, dass ich habe das Bühnenbild noch ziemlich genau beschrieben, nämlich, dass das ein Schuttablagerplatz in der Nähe von Wien der damals große Schuttplatz in der Nähe von Schwächert, ist damals entstanden, dass es dort spielt. Und die Theatergruppen in verschiedenen Ländern, aber auch mit verschiedenen politischen Bezügen, haben diesen Grundplatz immer wieder verändert. Heute Abend spielt das ganze Stück in einem Plastikhaufen. Und das ist sehr vielsagend. Wir alle wissen, dass das Plastik rote Meere zu überschwemmen. Ich habe es einmal gesehen in Jugoslawien, vor dem Jugoslawienkrieg, sozusagen als Jugoslawien noch kommunistisch war, <lacht> da war der Müllhaufen Bestand nur aus Regierungszeitungen. Also immer waren die Assoziationen des Bühnenbildes und die Situation, in der man es spielte, stellten Bezüge zur jeweiligen politischen oder Lebensrealität der Menschen her. Und insofern war das heute natürlich auch voller Bezüge. Und diese syrische Fassung, die haben mir geschrieben und Fotos geschickt. Und da liegen lauter Patronengürtel herum auf der Bühne. Also ein ganz klares Zeichen, wo es spielt. Und was sie wegwerfen, sind weniger Dinge, weil die leben ja nicht im Konsumreitum, sondern Waffen. Also die werfen immer mehr Waffen weg. So, die haben es als Friedensstück gespielt. Standing Ovations und Bravo-Rufe bei der Premiere für ein zeitloses Stück, das auch Probleme der Gegenwart aufzeigt.